Bundesrat, für die Beantwortung der Interpellation Sicherheit. Ich bin aber, wie es der Präsident gesagt hat, nicht befriedigt mit der Antwort, da es schlussendlich um die Sicherheit unseres Landes geht. Zur grundlegendsten Aufgabe unseres Staates gehört es, die Sicherheit des Landes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, wie es der Zweckartikel der Bundesverfassung festhält. Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit, für Wohlstand und Unabhängigkeit. Mir scheint, dass diese Sicherheit in unserem Land oft als selbstverständlich wahrgenommen wird. Doch spätestens seit dem Ausbruch des arabischen Frühlings im Jahr 2011 hat sich die globale Sicherheitslage dramatisch verschlechtert. Auch die Schweiz ist davon betroffen. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, wie sie vor zehn Jahren einmal war. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach im November von der gefährlichsten Periode seit Jahrzehnten auch in Europa. Um den vielleicht wichtigsten Verfassungsartikel zu erfüllen und Bedrohungen für unser Land frühzeitig zu erkennen, müssen wir unsere sicherheitspolitischen Instrumente umgehend dem im sicherheitspolitischen Bericht erkannten neuen Realitäten anpassen. Eines macht der Bericht nämlich deutlich. Je kleiner die Armee und je chaotischer die Welt, desto wichtiger wird die eigene Informationsbeschaffung und Lagebeurteilung. Der Bericht hält exziplit fest. Die Schweiz müsse einseitige Abhängigkeiten vermeiden und insbesondere bereit und fähig sein zu eigener Informationsbeschaffung, Analyse und Beurteilung. Den im Bericht gezogenen Konsequenten müssen also nun rasch Taten folgen. Dass der Nachrichtendienst des Bundes ein eigenes Beschaffungsnetz unterhält und die Fähigkeit der selbstständigen Informationsbeschaffung umsetzen will, das wird im neuen Nachrichtendienstgesetz gestärkt, wie der Bundesrat schreibt, ist nicht nur begrüßenswert, sondern notwendig, sondern auch dringend. Die rein nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung genügt aber angesichts der geopolitischen, militärischen und ökonomischen globalen Verschiebung nicht. Die Stärkung der eigenen sicherheitspolitischen Instrumente im Ausland ist keine Frage der Ressourcen, sondern eine Frage der sicherheitspolitischen Priorisierung. Dies hat sich an den im sicherheitspolitischen Bericht gewonnenen Erkenntnissen zu orientieren und den neuen Realitäten der weltweiten Sicherheitslage anzupassen. Man glaubt es kaum, doch in den vergangenen Jahren ist genau das Gegenteil geschehen. Im Jahr 2009, also noch vor dem Beginn des arabischen Frühlings, vor dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine, vor dem Erstarken, von Terrorgruppen wie IS, Boko Haram und Al-Shabaab, vor den vorhergehenden Kriegen in Syrien, Jemen und Südsudan und vor der Migrationskrise, aber auch vor der Verschärfung der geopolitischen Spannung in Süd-, Südost, aber auch Ostasien, verfügte die Schweiz über 20 Verteidigungsattachés weltweit. Während sich die Sicherheitslage in all diesen Orten dramatisch verschlechterte, reduzierte die Schweiz ihr Verteidigungsattaché-Netz auf 17, unter anderem wurde schüst der Attaché in der Ukraine abgezogen, wo das Gebaren Russlands heute die europäische Sicherheit direkt bedroht. Als neutraler Staat, dessen Wohlstand direkt von intakten Handelswegen und der steigenden Nachfrage von immer ferneren Märkten abhängt, sind wir von geopolitischen und militärischen Bedrohungen auch in entfernten Regionen betroffen. Auch ist die Schweiz im Bereich der neuen Cyberbedrohung äußerst verletzlich, was sich in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder gezeigt hat. Wir müssen daher sicherstellen, dass wir weltweit auf ein Netz von eigenen sicherheitspolitischen Experten zurückgreifen können, die vor Ort in der gebotenen Breite und Tiefe die Lage verfolgen und analysieren können, um sofort Konsequenzen für die Schweiz abzuleiten. Die Reduktion des Verteidigungsnetzes muss rückgängig gemacht werden. In den brennendsten Krisengebieten der Welt, die für unser Land eine direkte Bedrohung der Sicherheit darstellen, oder ökonomische Risiken mit klarem Sicherheitsbezug bergen, braucht die Schweiz fest stationierte Verteidigungsattachés, nämlich in der Ukraine, in der Subsahara-Afrika und in Südostasien. Auch die Schaffung eines Cyberpolizeiattachés ist angesichts der unberechenbaren, aber sehr konkreten neuen Bedrohung und der mangelnden eigenen Cyberfähigkeiten unserer Staaten dringend. Je nach Entwicklung des Migrationsströme muss überdies sichergestellt werden, dass das Netz der Migrationsattachés rasant angepasst wird. Die Argumentation des Bundesrates, aufgrund der Ressourcenlage bestehe keine Möglichkeit, die Netze von Verteidigungs-, Polizei- und Migrationsattachés zu erweitern, ist nicht plausibel. Je nach Entwicklung der Migrationsströme, meine Damen und Herren, müssen wir diese Dienste stärken und die Frage der Mittel müssen wir in die Prioritätensetzung hineinbeziehen. Gemäß des Berichts der GPKN über die Verteidigungsattachés vom 23. März 2006 verursacht der Verteidigungsattachédienst jährliche Kosten von 10 Millionen Franken. Dass eine moderate Erhöhung der Mittel durch eine kostenneutrale departementsinterne Umverteilung bei einem Verteidigungsmeta von 5 Milliarden nicht möglich ist, ist nicht nachvollziehbar. Ich erlaube mir hier eine kurze Bemerkung, meine Damen und Herren. Wir sprechen von einem Aufwand von 10 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Ich rufe in Erinnerung, dass wir jährlich 10 Millionen Schweizer Franken für rund 20 offizielle Wölfe für den Herdenschutz ausgeben, 10 Millionen. Und hier geht es um die Sicherheit unseres Landes. Und ich möchte nicht Wölfe mit Verteidigungsattachés vergleichen. Aber es geht hier um die Verhältnismäßigkeit und schlussendlich um die Sicherheit unseres Landes. Deshalb gilt es, die Polizeiattachés ebenfalls aufzudoppeln. Und mit einer modernen und moderaten departementsinternen Ressourcenverschiebung ist die Finanzierung eines Cyberattachés realisierbar. Die dringende Anpassung der Prioritäten an die im sicherheitspolitischen Bericht gezogenen Schlüsse und der moderate Ausbau der spezialisierten sicherheitspolitischen Dienste im Ausland haben budgetneutral. Und das ist auch für die finanzpolitischen Leute unter uns wichtig, sind budgetneutral zu erfolgen, zu Lasten von Bereichen an den Zentralen des VBS und des EOPD, die für die Sicherheit der Schweiz wichtiger Priorität sind. Als Vertreter der Kantone und des Schweizer Volks haben wir die Pflicht, die Rahmenbedingungen für eine der weltpolitischen Sicherheitslage angepasste Sicherheitspolitik zu gewährleisten und ich verlange daher vom Bundesrat dass wir dies nun diskutieren und dass er die Maßnahmen nun umsetzt, damit die Schweiz auch sicher ist. Ich danke Ihnen.